Was machst du, wenn ein Kunde anruft und sagt, <lacht> habe ich Aufgaben? Ich habe sie kennengelernt durch äh, das Fotoshooting oder so ähm, und ich möchte jetzt einen Film haben und der soll drei Minuten lang sein und was kostet der? Dann gibt er ja schon viele Infos und die meisten sagen, ich brauche einen Film, was kostet der? Auf diese, Ant auf diese Frage antworte bitte nicht, äh, ja, so ungefähr. So zwischen 55.000. und 50.000. Das kannst du natürlich machen, aber tatsächlich, doch, so könntest du antworten, ist eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann kriegt der Kunde vielleicht eine Idee, kannst du kannst auch sagen zwischen äh, 2.000 und 200.000. Und dann merkt er, ah, okay, stimmt, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Wenn der gut ist, fragt er, äh, was für Infos brauchen Sie denn von mir? Wenn er das nicht fragt, fragst du diese Infos ab. Wen hast du vor dir? Ja? Also sei smart und äh, guck, dass du rausfindest: Ist das der CEO? Ist das die Assistenz? Ist das der Praktikant? Ist das der Marketingleiter oder die Marketingassistenz? Was für eine Sprache spricht der? Lass dich auf diese Sprache ein. Wenn du die von Anfang an duzt, duzt den auch. Wenn du dich die ganze Zeit siehst, guck, ob die Information du kriegst, weil das dir vielleicht natürlicher liegt oder weil du das Gefühl hast, dass euch das näher zusammenbringt. Das ist super, super wichtig. Also dieses Pacing dass du irgendwann mal ins Leben kommst, man nennt das page dass du sozusagen erstmal in, in so ein Tuning gehst, du machst dein Herz auf, gehst in Kontakt mit denen. das kann am Telefon sein, das kann aber eben auch im 1-1-Gespräch sein. Das Nächste ist, dass du wertschätzt, dass er aber auch angerufen hat, denn eigentlich hast du den Kunden ja schon, du musst ihn gar nicht mehr gewinnen. Gerade haben wir festgestellt, du musst den Kunden nur noch halten. Das Nächste, dass du so fragst, wofür ist denn der Film eigentlich? Also was ist der Nutzen? Von diesem Film für Sie, für das Unternehmen? Und vielleicht auch, was für eine Botschaft wollen Sie denn vermitteln? Welche sollen das Werte Ihres Unternehmens sein, die vermittelt werden sollen? Soll ein Produkt verkauft werden? Sollen diese Produktfeatures vermittelt werden? Je spezifischer du fragst, desto bessere Antworten kriegst du und desto mehr Infos hast du, um nachher eine gute Kalkulation zu machen. Du kannst auch fragen, haben Sie schon mal einen Film in-house äh, Outgesourced produziert. Ja, haben wir. Ja. Was hat der denn gekostet? 5000 Euro. Was war das für ein Film? Ein Eventfilm. Aha, okay, was drehen wir jetzt? Ja, wir wollen einen Imagefilm haben. Aha, okay, wofür ist denn der? Dafür. Ah, okay, das ist eher ein Eventfilm. Also du merkst, in so einem Gespräch kann sich das drehen. Der Kunde sagt, ich brauche einen Imagefilm, weil er mal gehört hat, ein Imagefilm ist etwas, was ich brauche. Und eigentlich brauche er aber einen äh, Eventfilm. Versteht ihr ein bisschen, wohin ich nur, worauf ich hinaus will? Also nur weil er sagt, ich brauche einen Imagefilm, heißt das nicht, dass er einen Imagefilm braucht und dass, dass er, wenn er sagt, Imagefilm, auch ein Imagefilm gemeint ist. Das heißt, du musst mega offen sein und wachsam und gut zuhören und vielleicht auch mal ihm nicht glauben, was er sagt, sondern dahinter fühlen oder, könnte auch sagen, dahinter fragen. Was für Fragen kann man noch stellen? Also, Nutzen ähm, des Filmes, Zielgruppe, auch ganz wichtig. Ja, für wen ist der Film eigentlich und vielleicht auch für wen ist der Film nicht? Gibt es Beispiele, die Sie schon gesehen haben, die Ihnen gefallen? Ja, sind es Beispiele, die auch Negativbeispiele sind? schicken Sie mir ruhig mal ein paar Links zu. Macht euch die Arbeit so leicht wie möglich. Ja, der Kunde möchte folgendes, der sagt, äh, Tu mal was rein. Mach mal, mach, da, mach mal da was rein. Mach mal einen Film da rein. Das soll wenig kosten. Mach mal schnell, jetzt brauche ich. Du kannst aber auch sagen, ah super, dass du auf mich zukommst, mach mal erstmal selber was rein, damit ich da daraus was machen kann. Okay, jetzt ein bisschen plakativ, aber mach dir es doch so einfach wie möglich, weil im Zweifelsfall hat der Kunde nicht so viel Geld. So, du brauchst einen Kunden, weil du dein Unternehmen finanzieren musst, du brauchst den Kunden, weil du, äh, weil du möchtest den Kunden haben, weil es dein Image auf, aufwertet, weil es dein Portfolio besser macht und so weiter. Ähm, gib dem Kunden die Möglichkeit sich zu involvieren, hol ihn mit ins Boot. Ja, stell dir vor, du holst den Kunden mit ins Boot, das den Fluss runter. runter. Und während dieses Prozess, während du mit dem arbeitest, also angenommen, du hast dann den Auftrag, wird der Kunde ganz oft sagen, ah, guck mal da, da, da stehen Kühe, können wir nicht da mal hinfahren, können wir nicht mal gucken, können wir sich mal die Kühe angucken und sagen, da ja, können wir mal kurz gucken, aber ganz ehrlich, wir müssen ja weiter dahin. Weil wir am Anfang festgelegt haben, wir wollen image schön haben. Weil er sagt, ach, ich vielleicht auch einen Eventfilm irgendwie draus machen, oder können wir nicht vielleicht dann auch bei Instagram, bei YouTube und so weiter. legt mit ihm am Anfang fest, was eure gemeinsame Zielrichtung ist. Und wenn du feststellst, diese Zielrichtung willst du nicht erfüllen oder kannst du nicht erfüllen, zu welchen Bedingungen auch immer, weil vielleicht das, das Budget nicht hoch genug ist. Oder weil du es nicht geschafft hast, ihn zu überzeugen, weil du es nicht geschafft hast, ihn zu halten, dann lass die Finger davon. Ja. Wenn du aber lernen möchtest, wie du dem Kunden das gut verkaufst, dann geh auf ein Verkaufsseminar und schau dir an, wie Verkaufen funktioniert. Und wie nicht Verkaufen funktioniert im klassischen Sinne, sondern vielleicht Verkaufen aus dem Herz. Dass man dem Kunden etwas anbietet, was er wirklich braucht. Weil wenn du dem Kunden das anbietest, was er wirklich braucht, dann ist er am Ende zufrieden. Und der Kunde kann ja bedeuten, da steht eine große Kooperation dahinter, wie MAN oder Mercedes-Benz oder SAP oder sowas. Aber der einzelne Marketingleiter muss ja zufrieden sein. Der CEO muss zufrieden sein. Die Fachkräfte müssen auch zufrieden sein, wenn es so ein Recruiting-Film ist. Und die kriegen nachher Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die irgendwie nicht an ihrer Seite vernünftig stehen, mit denen sie nichts anfangen können. Dann sind die auch nicht zufrieden und sagen nachher, sie sind in doofen Film, den der ihr den können gemacht machen kann. So, Das sollte nicht passieren. Weil du möchtest vielleicht noch ein weiterer Beantwortet das ein bisschen deine Frage? Auf alle Fälle. Gut. Sind daraus noch weitere Fragen entstanden? Erst noch nicht. Okay. Habt ihr das Gefühl, dass wenn das nächste Mal das Telefon klingelt, dass äh, jemand sagt, was kostet der Film, wie er darauf reagieren könnte? Ja, einmal also eine Frage. Mhm. Sage, das ist, wenn man sich trotzdem, man weiß Nachgefragt und trotzdem möchte man sich noch absichern. Kann man dann gerade sagen, ja, ich brauche noch einen Bock oder ich brauche noch eine Tag, Was ist eine angemessene Zeit um dann zu sagen, ich schicke das zu oder hm. muss man direkt eine Antwort geben? Nein, musst du nicht. Also mach so, wie es für dich passt. Ja, ist auch Lebenszeit, deine dein Lebenszeit, stress dich nicht. Äh, deswegen. Also mach dir so viel Stress, wie du brauchst, um vernünftig zu arbeiten, aber nicht mehr darüber hinaus. Am Ende will der Kunde ein Angebot haben. Also jede Firma ist gewohnt, ein Angebot zugeschickt äh, zu bekommen und zu vergleichen, weil die werden nicht nur dich anfragen, sondern die werden bestimmt auch noch zwei weitere Anfragen. Wenn zum Beispiel MN oder Mercedes-Benz bei dir anruft, dann äh, müssen die ab einem bestimmten Budget drei Angebote einholen. Das müssen die, weil das sind Regeln, die festgelegt sind, weil der Einkauf nachher entscheidet, äh, ich nehme X, Y oder Z. Z ist am günstigen, den nehmen wir. Jetzt sagt der Marketingleiter aber so, ja, Z ist am günstigen, Z ist aber auch aus meinem Gefühl heraus, da haben wir darüber gesprochen, das Gefühl entscheidet, was du kaufst, aus meinem Gefühl heraus nicht gut. Die sind zwar günstig, ja, können wir machen, aber ich glaube, das Ziel, wo wir hinwollen, wird da nicht erreicht. So, das Angebot, was du abgeben musst, muss so spezifisch sein und so genau sein, dass ähm, du nachher weißt, das, was ich in Arbeit reinstecke, wird so entlohnt, dass ich zufrieden bin, dass die Leute, die dich engagiert, äh, zufrieden sind, dass ähm, du damit dein langfristiges Ziel erreichen kannst. Also mal angenommen, du möchtest 2020 äh, am Meer leben, ja? wie ich zum Beispiel, und das ist mein Ziel. Das ist ja ein privates Ziel, aber ist auch ein berufliches Ziel, weil ich dort Seminare geben möchte, weil ich dort Workshops geben will und so weiter. Da muss ich ja gucken, alles, was ich jetzt heute tue, dass ich genügend. Geld verdienen und dann frei zu landen.